Okay, jetzt geht es um das Thema Apfelprojekt. Christings, Christings, was ist denn ein Apfelprojekt? Ist das Motto, das, das ist das beste Kernkraftwerk, das es gibt? Ich denke, die Anforderungen an unsere Kinder sind heute sehr hoch. Wir müssen viele Sachen lernen, die wir im normalen Fächerkanon nicht abdecken können in der Schule. Und somit haben wir zwei Firmen gegründet. Einmal eine Imkerei und hier eine Mosterei. Wir produzieren im Jahr etwa 4000 Liter Apfelmost und äh, die besten Kunden sind die Schüler, das ist denke ich mal auch eine wichtige Sache dabei und ja, haben sehr viel Erfolg, wir sind jetzt im zweiten Produktionsjahr und haben bereits jetzt schon sehr hohe Auszeichnungen bekommen, weil bei uns die Nachhaltigkeit und daraus resultierend ein Teil hier, können Sie wunderbar sehen, äh, ein richtigen Beitrag äh, zum Klimaschutz. Ja, wirklich handlungsorientiert, erlebnisreich und erlebnisnah, so dass jeder das nachvollziehen kann. Und das, denke ich mal, ist das Richtige. Wir handeln mit den Kindern vor Ort und die Kinder zeigen ja den Erwachsenen, wie es geht. Und im vollen Bezug zur Regionalität, das ist besonders wichtig. Hier. Früher gab es Schulmilch als Pflicht, sozusagen. jetzt gibt es gibt's Apfelsaft als neue Chance. Wie ist denn das euch. Ist das in der Zwischenzeit fast ein Job, und du sagst, das mache ich auch zukünftig. Ich werde der Apfelsaftproduzent? Ähm, ja, also das macht schon Spaß. Also Ich würde das auch zukünftig machen. Ja. Ihr seid eine Schülerfirma. Gibt es bei euch auch einen Geschäftsführer oder ist er der Chef? Ja, ja, ja das ist der Chef, ja. Ja, das Chef, Bist du ein guter Chef? Ja, das ist auch Würde ich auch sagen, du ja. auf ja. ja.